Excuse me, Madam Raida, Madam is her Brock bitter, please, Madam Raida has the floor. Respect the Speaker who has the floor. Madam Raida, please continue, thank you.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 Sehr geehrte Kollegin Reda, habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie mir unterstellt hätten, dass ich Demonstranten als gekauft bezeichnet hätte? Wenn dem so wäre, weil ich habe Sie so verstanden, ich möchte ganz klar klarstellen und wiederholen, was ich gesagt habe und ich bitte nur meine Worte zu nehmen und nicht das, was Sie und andere Interessierte bewusst desinterpretieren und fehlinterpretieren. Ich habe gesagt, nun wird offensichtlich versucht, auch mit gekauften Demonstranten die Verabschiedung des Urheberrechts zu verhindern. Damit habe ich ausdrücklich nicht die tausenden jungen Menschen gemeint, und die tausenden Menschen Mr. gemeint, Kaspari. die auf die Straße gehen, die Herr vom, vom Recht auf Demonstrationen Gebrauch machen. Mr. Ich werde Kaspari, das immer verteidigen, weil ich überzeugter Demokrat bin. Okay. Aber wenn die Frankfurter Sir. Allgemeinen Zeitung in einem Artikel mit der Über Mr. Kaspari, it's 30 seconds for a question. You have made your point, and I will now invite Madam Raider to respond. It is 30 seconds, that is the rule, and we are rules-based. Danke. Miss, Reda, will it reply? Herr Kaspari, Sie haben es gerade selbst vorgelegt, Sie haben gesagt, dass einige Demonstranten gekauft waren und Sie haben davon 450 Euro geredet. Ich, wir haben es alles gehört. Die 450 Euro, von denen Sie geredet haben, hat die Bürgerrechtsorganisation EDRI ihren Mitgliedern und freiwilligen Angeboten, um nach Brüssel zu kommen, um an Lobbytreffen teilzunehmen. Genauso tut das die GEMA. Sie glauben doch nicht wirklich, dass wenn zum Beispiel Mitglieder der GEMA nach Brüssel eingeladen werden, dass sie ihre Reisekosten selbst tragen müssen. Das sind keine gekauften Demonstranten. Mr. Rhoda, did you indicate a point of order? Uh, can I try and solve this by the following? You have one minute speaking time coming up in a moment. Do you want to use that now for a question? Okay. Please, sir. The and you won't allow me to ask a question. I would allow... But she is lying sh sh in the plenary. That's sir. absurd. You know, I can hear you, but I'm not sure everyone else can, because your microphone's not on. I'm trying to make sure, Madam Reda, if you sit down for a moment, I'm trying to make sure that the people who have come into this chamber early uh, to be in Catch the Eye get that moment. Because you are insisting and it's disrupting the debate, Madam Reda, will you take a short question from Mr. Roda? I hope you will now respect my decision from here on in. Sir, you have 30 seconds now. So, thank you. I just want to ask you, where is that upload filter? Frau Reda, wo ist dieser upload filter? Ganz konkret im Text. Bitte antworte. You have 30 seconds. Sehr geehrter Herr Rode, im Text steht, Plattformen müssen gemeldete Inhalte den Upload verhindern. Sie können sich zwar um Lizenzen bemühen, aber die Rechteinhaber müssen ihnen keine Lizenz verteilen und können im Zweifelsfall auf Uploadfiltern bestehen. Das steht ganz eindeutig im Text.